wie dunkel, dunkel sein kann, habe ich letztens wieder erlebt, als in meinem Dorf die Straßenbeleuchtung ausgefallen war. Ich sah buchstäblich nicht die Hand vor Augen und erinnerte mich an eine Nacht im südlichen Afrika. Es war eine mond- und sternlose Nacht und eigentlich war es nicht weit bis zu meiner Unterkunft. Die völlige Dunkelheit schaltete allerdings auch meinen eigentlich guten Orientierungssinn aus. Für die Wegstrecke von vielleicht maximal drei Minuten benötigte ich fast 15 Minuten. Orientierungslos fühlt sich wirklich nicht schön an. Zum Glück brauchte ich mich neulich auf unserem Hof nur umzudrehen und dann schaute ich auf unseren Herrnhuter Stern in der Tordurchfahrt. Die Verheißung des Friedefürsten beim Propheten Jesaja fiel mir ein: da steht, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Tja, was wären wir ohne Licht?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 und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Friedefürst wird verheißen, und die Christenheit feiert diese Verheißung in der Geburt des Jesus von Nazareth, geschehen nicht in einem Palast, sondern in einem Stall, über dem der helle Stern stand. Und schaue ich mir die alten Adventsliedertexte an, dreht es sich immer wieder um Licht, das in die Finsternis kam. Die helle Beleuchtung der Advents- und Weihnachtsmärkte die Herren unter Sterne, die ich häufig hier in meiner Gegend antreffe, die Adventskränze und schlussendlich die geschmückten Tannenbäume an Heiligabend zeugen von unserer Sehnsucht nach Orientierung. Kein Licht, keine Orientierung. Das Licht der Weihnacht, die Geburt des Friedefürsten bleibt und lässt uns nicht im Dunkeln stehen. Ich denke da an die letzte Strophe des Lieds Stern über Bethlehem«. Sterne über Bethlehem kehren wir zurück, Steht noch dein heller Schein in unserem Blick. Und was uns froh gemacht, teilen wir aus. Stern über Bethlehem, Schein auch zu Haus. Trifft uns das Licht, können wir austeilen. Nicht nur die Geschenke zu Weihnachten. Denn es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, schreibt Jesaja. Das Volk, das im Finstern wandelt, zieht ein großes Licht.